Okay, wollen wir jetzt spielen? <lacht> <lacht> okay. Oh nein, nein. Oh, <lacht> oh yeah! Hallo und willkommen zu einer neuen Folge YouTuber Zuschauer mit Miss Princess. Hi hi. Hallo. Und darf ich deine echte Stimme reinnehmen oder soll ja, ich. Natürlich. Okay. Und kannst du Moonwalk und so oder nur Fast Bridge? Ähm, also es geht nur auf Revi bei mir. Äh, warum? Keine Ahnung, frag mich das nicht. Wie du kannst Moonwalken, aber nur auf Revi. Ja, ich brauch halt so ein komisches Taktgefühl da und wegen dem Anti-Sheet kann das bei mir auch nicht Achso, der Client funktioniert nur auf Revi Ja, ja genau. <lacht> <lacht> genau Ja, das ist das Problem, wenn die Server andere Anti-Sheets haben Ja, Gomme kommen eh das dann Da bin ich eigentlich seit zwei Jahren gebannt Warum? <lacht> keine Ahnung Was hast du angestellt? Ich habe gar nichts gemacht Ich benutze keine Hacks ja, und ja, ich auch gesagt. <lacht> okay, wenn du mich jetzt first rush bekommst, ich weiß nicht. Ich glaub... <lacht> oh, das tut weh. Okay. Ich sage einfach mal, ich habe dich gewinnen lassen. Ja. <lacht> ah, okay. Ah, dann zieht die Ausrede nicht, dass es meine erste Runde ist. Ist es nicht? Doch, es ist meine erste Runde. Achso. <lacht> oh mein Gott, wie schlecht bin ich denn? Ey, es Aber geht doch nicht. Tour, ist egal. Oh no. Oh, ich bin jetzt ein bisschen nervös. <lacht> Warum? Ja, ich habe ein bisschen Angst jetzt sofort. Einfach zerstört zu werden. Und ja dann will ich eine Ehrenrunde. Okay. Oh. Boah ist das peinlich. First, first rush down direkt. Oh. Wie kommst du eigentlich auf meinen Kanal? Wie kann man denn meinen Kanal finden? Ja, wie gesagt, ich lag hier am Krankenhaus und dann war mir so ab und mal langweilig nach so Kann man ja was suchen, so irgendwas Neues Hast so du denn die nach? die so, die übergeben mir voll auf die Nerven Und das so Weißt du? Mhm mm Oh no Oh, bitte runter Nein <lacht> <lacht> Oh no Oh Mann, ey. Also hast du denn einfach nach Verrückter Typ gesucht? Ja, genau <lacht> so hatte ich noch. Ey, First Rush. Ist nicht. Ich werde auch so verlieren, ich spüre schon so, wie schlecht ich spiele. <lacht> Warum? Keine Ahnung. Ja, wie gesagt, ich hab dir ja gesagt, du bist ja schon so eine Konkurrenz, ne? Verarsche ich doch nicht! <lacht> ich mein das Ernst, cool. Oh, ich hab. Oh mein Gott! Oh mein Gott, ciao. Bitte, bitte, bitte. Nein. Ja. <lacht> ja, dann komm mal ran. Ich stomp dich, okay? Versuch's. kannst du einfach versuchen, nervös, keine Ahnung. Oh, bitte! Nein! Ich flieg! Bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte. Jetzt kann sie auch noch reducen, ja? Okay, 1-1. Ein Glück, ey. Wenigstens einmal gewinnen, ey. Oh. Kann ich oh. ja sagen, dass ich dich gewinnen lassen habe. Das könntest du auch, ja. Und jetzt gewinnst du wahrscheinlich so so. Direkt wieder First Rush. Also wenn du das schon sagst, dann musst du es auch kappen, ne? Ich check das immer noch nicht, wie du... Auf so einen Kanal gekommen bist. Du kannst den Kanal vorher nicht und hast ihn random durch was gefunden? Durch welches Video? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ich glaube abgegrieft. <lacht> abgegrieft? Weiß ich nicht mehr. Hast du einen Kommentar von mir oder wie? Ich weiß nicht mehr. Hä, abgegrieft? Was? was? <lacht> also, ich war noch nie bei abgegrieft im Video. Ja, keine Ahnung, also. Keine oder meinst du, Nein. dass ich. Oder meinst du, dass ich eins dieser Kiddies war, die ja immer scammed oder Ne, <lacht> hey, ich meine in den Kommentaren glaube ich. Ah, dann hilft es was, einfach zu kommentieren bei irgendjemand. <lacht> Hi. <Na? lacht> oh shit, ich habe mein Bett nicht eingebaut. Macht mir so Zeit. Oh, danke. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, <lacht> nein, nein, <lacht> was ist denn los mit mir? Und du springst auch noch so runter. Das war doch Absicht, oder? Das war doch Absicht. Das, das war einfach. Das war einfach nur Mitleid. Das war, Ich weiß nicht. Oh, wie schnell du wieder oben bist. Ja. Ach du Schande. Das wird doch nichts. Das wird doch nichts. Oh ja, bleib da ruhig. Da. Ich muss mir das schon denken, Cop raps, ja. <lacht> okay. Biete, biete. Oh nein. <lacht> oh mein! Oh nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Ciao. Nein, nein, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Yeah. Ich wollte gerade sagen, ich gebe dir noch eine Chance und springe runter. Das wäre es jetzt gewesen, <lacht> wenn, ich, wenn ich jetzt noch runtergesprungen wäre. Nice! Nice! Ja, aber das war unfair irgendwie, weil erst habe ich schlechter gespielt und jetzt war das unverdient eigentlich. Ich würde sagen, noch eine Runde, oder? Ja, also... Wie versteht's? Wolltest du wirklich gewinnen, oder? Ich komplett. Ich habe komplett schlecht gespielt und du warst viel besser und ich habe trotzdem gewonnen, also... <lacht> Das ist. Du sagst, ist gerade erst so erstes Spiel heute. Ja, das ist für mich auch. Ja, ja, ja, ja, Also ich muss zugeben, ich habe mich bei MLG Rush ein bisschen aufgewärmt, weil ich Angst hatte, direkt zu verlieren. Aber habe ich ja auch. <lacht> oh Mann. Das ja, ist wir können auch One-Line spielen, das so ist das ja nicht, ne? Also meinst jetzt? Ach so, One-Line. Ja, ist jetzt zu spät, würde ich sagen. Oder komm auf meine oh. Höhe? Komm auf meine Höhe und dann machen wir One Line. Okay, warte. Ich glaube, ich oh. bin ein bisschen höher. Ja, abgehoben. <lacht> <lacht> Was? Jetzt muss ich mal mein Bett einbauen, lieber. So. Es war so klar, dass du jetzt wiederkommst. Ja? Hm? Wohin soll ich das rausgehen? Ja, keine Ahnung <lacht> zum Gold. Meinst du? Mhm. Der Gold ist ja sogar an. Oh nein, nein. Oh, <lacht> Oh yeah. Als ob ich so ein Glück hab. Und äh, wie viele Klicks hast du so? Ähm, ich oh, glaube no. bis zu 50. 50? Ja, gut. Ich hab 6, ja. ne? Och, nee. Ich hab 6. Ich gar nicht ein, bin Stomper. Weil ich merk's. <lacht> ich merk's. <lacht> ja, das, diese ganzen Kriege kenn ich schon, ganz ehrlich. Ja? Das hab ich gar nicht nötig. Oh nein. <lacht> oh nein. Nein, <lacht> nein, nein. Kannst du bitte gehen? Nein. Nein! Kannst du gehen? Nein. Bitte? Nein. nein? Ja? <lacht> Okay, ich gebe dir noch eine Chance. Aber ich habe ja sogar noch ein Bett. Also kann ich sogar runterspringen, theoretisch. So wie du jetzt. Hä? Achso, nein! Ich dachte so, hä? Warum hab' ich jetzt gewonnen, aber du hattest ja kein Bett mehr, warum springst du noch runter? Oh nein! Okay, wir können ja nochmal G-Rush spielen bis 10, okay? Das wie viel spielen wir? Zehn? Oh, oh, oh, oh, oh. Wir können auch One-Nine spielen ohne bauen, wenn es dich nervt. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Als ob du das Bett nicht abgebaut hast. Du hättest es schon längst gehabt. Oh, oh, oh. Oh, schöner Block say. <lacht> okay, ich baue jetzt gar keinen Blöcke. Ich auch nicht. Außer Block oder. Ja, ohne Block oder wie? <lacht> okay, Block, -Saved, Block -Saved. Okay. Ich muss erstmal noch einstellen bei mir, äh. ey. Die oder wie? Ja, allgemein, wo Knockback umhofft. Wenn nämlich so Tasten kommen. So wo du den Autoklecker raufsetzt. Ja, ja, genau. <lacht> ich gib dir eine Chance. Ich geb dir eine Chance, <lacht> genau. Du hast gesehen, wie schlecht ich bin am Anfang, als du mich First Rush geholt hast und jetzt denkst du so, ach der Arme, jetzt lass ich den mal lieber gewinnen, sonst weint der noch. <lacht> oh. Ach nee. Und du guckst nicht so gerne Revi und so, oder was meintest du damit vorhin? Ja, ich meine jetzt doch schon, aber ich meine. Das ist halt nicht mal so das, wie früher war es, weißt du? Achso. Du meinst jetzt immer ich nur dasselbe. Ja. Für mich halt nicht mehr so interessant und ich gucke die eigentlich schon relativ lange und dann habe ich auch manchmal keinen Bock mehr. Dann suche ich was anderes. Ich weiß nicht, wen guckst du gerne? Ähm, ich guck... Äh, Alter, kaum. Ich guck eigentlich. Nicht aktiv ich, aber ich meine jetzt so abge dann gucke ich dich. Also ich bin so stummer Zuschauer, sag ich jetzt mal. Äh, seit wann kennst du mich denn? <lacht> ich glaube, ich habe dich schon vor drei Wochen oder so gesehen. Und so richtig aktiv habe ich erst diese Woche. Von äh, welchen Videos denn jetzt? Von YouTuber? Ich hab keine Ahnung, ja, YouTuber halt. Also Kommentare, glaube ich. Ich meine jetzt, welches Video jetzt so? Also YouTuber wirst Zuschauer und so, oder wie? Nee, ich glaub... Ich weiß nicht mehr, was das war. Das ist das ehrlich nicht. Dann hätte ich das gedacht. Ey, mm. was, das, ne? was denn? Heute nichts. Nee? Nee. <lacht> Dein Lieblingsspielmodus? Bad Wars. Eindeutig. <lacht> also ich hab Bad Wars früher gehasst. Da hab ich aber so gebaut. So kam ich dann an. Wie süß. Also Ich kann schon so an. Wie? und so, warte. So. Hast kurz. Achso. <lacht> <lacht> Wie noch rückwärts, ja? Ja, nee, noch schlimmer. Ich hab noch so extra so jeden Block so rotiert, so. Achso. Ja auch perfekt so passt. Boah. So. <lacht> <lacht> oh, äh. oh ja, oh ja, das hast du gut Nein. gemacht. Das hast du sehr gut gemacht. <lacht> und ich hab gewonnen. <lacht> <lacht> oh. Wir können ja andermal einfach ohne Aufnahmen eine Revanche machen, wenn du willst. Ja, ich hab jetzt eh nichts zu tun. Ja. Okay. Dann war's das jetzt mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Tschüss. Tschüss. Tschüss. <lacht>